längste Skirunde der Welt. Oh! Sag mal Hallo Petra. Hallo und willkommen zu unserem neuen Video. Heute geht es mal durch ein paar Skigebiete durch. quasi. Wo sind wir denn gestartet? Wir fahren von Hopfgarten bis nach Kitzbühel bis zum Fastouren wollen wir. Gestartet eben in Hopfgarten, dann geht es über Brixen, Westendorf, und dann auf Kitzbühe und dann eben bis zum Touren. und wieder zurück. Wäre auch gut. Bleibt dran und schaut, ob wir das ohne Bus schaffen. Wetter, ein Traum. Ein Panorama. Auch gut. Jetzt komm. Jawohl. Mitten durch die ganze Skigebiete durchfüllt, und darf einem nichts zu blöd sein. Und jetzt sind wir gerade im Würstel-Express. Petra bei der Arbeit. Wow! Jetzt sehen wir auf die Seile drauf, wo wir vorher gerade oben gestanden sind. Und jetzt geht es aber wirklich runter nach Brixen. Wir sind schon durch Brixen durch, mit der Choralpel rauf und jetzt im Skigebiet Westendorf. Dann gleich weiter durch Westendorf durch und dann schneiden wir schon Kitzbühl an aber natürlich noch am letzten Zipfelchen. und da geht es dann noch ganz durch Gizbi durch Winter Wonderland Stimmung am Ziehweg in Rechendorf. Heute haben wir endlich ständig wechselndes Panorama Sieht mega gut aus. Da drüben haben wir jetzt das Dreckhorn und die Rettensteine, klein und groß. Da sitzt schon wieder der Kalmer raus. Und jetzt kommen wir mal los. Oh. Rostberg und der Gartenkugel. Juhu. mega schön. Das bisschen Kunstschnee macht richtig geil griffen. Das ist die Key West Gondel. Die brauchen wir später dann auch wieder für die Rückfahrt. Und vor uns seht ihr jetzt schon das Kitzbühler Horn. Die Verbindung zwischen Westendorf und Kitzbühler muss leider mit dem Bus absolviert werden. Der kommt aber alle 10 Minuten und von dem her sollte das nicht Hat der Bauer, Bauer sein nicht verkauft, oder? Ja, man munkelt, dass da vorher was verkündet worden ist, bevor der Bauer zugestimmt hat und deswegen ist leider die Verbindung nicht direkt, sondern eben mit einer Bushaltestelle. Und wir sind erkannt worden. Ja, ja, also Thomas, hol dein Handy raus jetzt. Wo seid ihr her? Hol dein Handy raus. Alles gut. Ja. Wo kommt ihr her? In Leipzig. Genau. Ah, okay, perfekt. Ihr macht hier Urlaub und ja, schaut natürlich. unsere Videos. Natürlich! Ja, natürlich, sehr gut. Ja. Und gefällt es euch bei uns? Ach, also, ja, absolut. Ja, cool. Ja, dann genießt es. ja auch. Und ja. äh, weiter schauen, immer Daumen hoch und ja. bis bald. Ja, genau. Fall. Yes! Mega schön. Wir haben gesehen, es hat doch ein bisschen mehr Schnee als wir dachten. Jetzt geht es für Nico zum ersten Mal richtig in den Tiefschnee mit den Skien. Oh Gott! Und für uns weiter nach Jochberg. Also, wir nähern uns unserem Ziel, aber dann geht es natürlich auch wieder zurück. Ja, so sieht es aus, wenn man es kann. Ich kann es noch nicht. Naja, meine erste t mit. Da kommt er auch schon. Für seine erste Tiefschneefahrt mit Schienen hat er das doch perfekt gemeistert. Oder was meint ihr? Für uns geht es jetzt die verschneite Winter-Wonderland-Strecke. Ja. Am Bach raus. Nico muss sich ein bisschen abkühlen. Da ist der Schatten wahrscheinlich genau richtig. Und dann geht es weiter. Schon in Jochberg. Also wir sind echt gut vorangekommen Uhu. und schaut mal wie cool das hier einfach alles verschneit ist meine erste so souveräne tiefe am so wir sind in jochberg angekommen und jetzt heißt 10 minuten fußmarsch zum schlepplift <lacht> ja. also wer konditionstraining machen will geht die 10 minuten alleine oder geht die 10 minuten gut ah, was man hier nicht alles entdeckt. Lamas, wie süß. So, Wagstättbahn ausgestiegen. Jetzt sind wir schon im Skigebiet. Rester Also geschafft nach... Von der Entfernung her haben wir schon mal fast alles. müssen wir nur wieder zurück auch. Uhu, wie schön. Jetzt sitzen wir im Talslift rauf zur 3S, Skigebiet Jochberg, Passtun, Resterhöhe, sozusagen erreicht. Nicht ganz zum 2000er, leider, aber das wollen wir nach. Und jetzt geht's auf den Rückweg, aber der wird nicht minder schön, deswegen kann man bleiben. Jetzt sind wir mit der 3S wieder rüber und wieder am Pengelstein oben. Also wieder im Kitzbühler Skigebiet, auf der anderen Seite quasi. Und hier gibt es wieder einen guten Blick auf da den Da waren noch so zwei verrückte Fahrradfahrer in dem Skidebiet, oder? Ey, Kennst Fahrrad du die, Fahrrad? Petra? Nein, die kenne ich nicht. Ich auch nicht. Wahnsinn, was wieder geleistet war. Alter. Das ist unglaublich. Wenn ich die Stecken nicht habe, dann fühle ich mich wie auf Rhoneier. Jetzt sehen wir die Salve zumindest schon wieder. Aber ein paar Lüfte brauchen wir noch, bis wir wieder ganz zurück sind. Das Wetter hat jetzt leider ein bisschen zugemacht. Aber Bedingungen an sich immer noch top. Die längste Skirunde der Welt. Die haben wir dann heute wohl gemacht. Super gut. Verbindung nach Brixen geöffnet, stand auch schon da. Uh. Wieder unten in. Brixen im Tale. Schauen uh, uh, uh. wir jetzt durch den Tunnel durch und dann geht es auf der anderen Seite nochmal auf die Salbe raus. Vorbei am Bidudor. Wir haben es geschafft. Uh. <lacht> Schaut mal, da drüben ist noch Sonne. Da waren wir heute halt schon da drüben da bauen dumm. Jetzt sind wir auf den aller, allerletzten Metern. Das Wetter hat leider ganz schön zugemacht und hier ist es hart, Aber wir haben es geschafft und es ist noch nicht mal ganz hier. Kurz vor. Also, Frau Lehrerin. Stadt, das sind wir in dann sind wir rauf bis zur Hohen Salme, runter beim Pfälz am See vorbei, hoch Brixen rauf, dann die Abfahrt nach Brixen runter, vor Alpe rauf, dann rüber, hier runter bis zum Fleiding, rauf, beim Gampen vorbei und mit dem Bus vier Minuten zum Pengelstein, Pengelstein rauf, dann Pengelstein 2 rauf, da haben wir aber die niesel genommen, dann sind wir hinten runter, da bin ich jetzt gar nicht mehr drauf. Mit der super schieben, Das ist alles gar nicht mehr drauf. Dann sind wir noch im Skigebiet Kitzbühel gefahren, bis zum Talsen und alles wieder zurück. Bis hierher. Zurück haben wir dann die drei s gemacht. Und es war mega geil auf Skiern, halb zehn los, jetzt ist glaube ich zehn vor vier, jetzt oder? halb vier. Halb vier. Halb vier. Passt, läuft. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Und bis bald, macht mhm. es gut, Ciao, ciao. Da haben wir auch noch ein paar Outtakes. Und, wie kommst du zurecht mit den Schieren? <lacht> das tut so zu weh, ich hasse das. Oh. Oh. Oh. Oh. Ich verstehe gar nicht, was du hast. Kommst du so schlecht aus deinem... Schaut mal, was sie dann da macht. ja.